Okay. Ach, das macht Stefanie Ja, wir sind jetzt live geschalten. Hallo Sabine. <lacht> Hallo Mirja. Und herzlich willkommen beim Family Friday Tutorial Interview beim Familientutor. Ja, schön hier zu sein. Wir waren schon so nett am Plaudern und die Stefanie hat uns jetzt zugeschaltet. So und äh, ja, du bist hier beim Familientutor. Wir sind die Online-Plattform, die Coaches und Expertinnen zu bestimmten familienrelevanten Themen sichtbar machen und erzählen lassen, wofür sie heute hier und jetzt da sind, um ziemlich schnell Unterstützung zu liefern bei großen Problemen, die akut einfach da sind. Jetzt zeigt es mir gerade an, dass mein Internet ein bisschen unstabil ist. Ich hoffe, dass man mich ganz gut hören kann. Ja, ich kann dich so hören. Alles gut. Super. Sabine, ich mag dich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Du bist Fachtherapeutin für integrierte, lösungsorientierte Psychologie. Und heute bei uns hier zu dem Thema, ich bin so, wie ich bin. Du unterstützt Mütter mit ihren Kindern dabei, wie sie mit Freude und Leichtigkeit gesund und fit bleiben, um ihre Ziele, Träume und Wünsche leben zu können. Ob Team Spirit, Binso, Coaching oder lach -Yoga, mit allem dem, was sie tut, hilft Sabine Ihnen zu mehr Bewusstheit und Liebe zu sich selbst, zu Ihrem eigenen Binso. Ihr eigener Binso-Code, an dem wir gemeinsam, gemeinsam entdecken, zeigt Ihnen anhand der Psychografie, Landkarte zwischen Geografie und Psychologie, wie Sie das Leben gut meistern können, um sich von Sorgen und Ängsten zu befreien. Uh, Ich bin total neugierig, da was ist du so machst. Das ist Binso. Hallo Binso. Hallo Binso. Das ist, das ist aber keine Bauchrednerpuppe, oder? Ja, und jetzt Baby-Binso. Ja. Papa-Baby-Binso gibt es auch. Das ist aber schön. Ja, ich, nee, ich finde es ja total wichtig, dass jedes Kind hat ja irgendwie so ein kleines. Kuscheltier oder so, wo es sich irgendwie dran hält. Und glaub mir, mir ja auch bei ähm, älteren Menschen, wenn haben viele Ältere schon gekauft, den bin so, wenn die sich den dann hier so rauflegen und ich sag dann so, nur fühl dich mal rein, ich bin so wie ich bin. Oh. Oh, und dann finde ich das so erleichternd, mhm. weil es, man ist einfach so wie man ist. Ja. Völlig in Ordnung, oder? Ja total. Man ist so so auf die Welt gekommen und mit sein, all seinen Macken und was weiß ich und Schwächen und Stärken. Ähm. Ähm, aber man kann jeden Tag ein klein wenig dazu lernen. Ja. Und da, man bleibt Ach. nicht bei bin so hier ja so <lacht> es ist so schön kuschelig hier, sondern wir lernen hier einfach ein bisschen mehr dazu, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um uns gesünder zu halten, fitter zu sein. Ähm, besonders in der Wohlstandsgesellschaft. Jetzt hier sind wir ein hm. bisschen faul alle geworden. Gibt ihr das auch so? Mir geht's manchmal auch nee, mir nicht. natürlich nicht. Nein. <lacht> ja, natürlich. Es, die Welt steht im Moment total kopf. Also die Rituale sind nicht mehr da, die, die üblichen ja. Ja, Dinge, die uns wichtig waren und gut getan haben, die wir uns irgendwo rausgefiltert haben. Ja, und das ich kann also jetzt auch die Familie total nachvollziehen, was die jetzt durchmachen, auch mit den, ja. mit den Kindern, mit Homeoffice oh ja. und so weiter. Oh ja. Was nimmt man im Moment uns auch für, für die schönen Sachen im Leben, die ja. wir so gerne mögen? Ich mag eben halt auch tanzen und, und Sport, mich betätigen, schwimmen, gehen, so, ja. besonders jetzt so über Winter, ja, wenn man das alles nicht so kann. Muss man ja da auch, muss auch ich nach Lösungen suchen für mich, ja. um auch ähm, positiv gestimmt zu bleiben. Das ja. ist auch eine ja. Herausforderung. ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, worüber wir heute echt sprechen sollten. Ja. Das ist wirklich, und da erhoffe ich mir auch von dir viele Tipps und Tricks. Und ich versuche ein bisschen eine Struktur jetzt reinzubekommen, weil wenn wir beide am Sprechen sind, dann sind wir echt am Plaudern. Das stimmt, das <lacht> da, da kommt stimmt. eins zum nächsten. Ja. Ich möchte aber erstmal dich gerne bekannt machen, liebe Sabine. Bitte, bitte erzähle, wo du herkommst, was du schon viele Jahre getan hast und jetzt aktuell tust. Und warum? Also ich äh, lebe im schönen Schönhaveland. Das ist so 80 Kilometer von Berlin entfernt, falls das äh, keiner kennt. Ich bin hier auch geboren. Ähm, ich wohne hier sehr ländlich und ich liebe das auch. Ich liebe die Natur und die brauche ich auch für mich persönlich. Und ja, das, was ich mache, das mache ich schon von Kindheit an, bin ich ganz ehrlich. Ich habe eine Familie, die war zum Teil sehr krank. Also in eine kranke Familie reingewachsen. Meine Oma, die war ganz lieb zu mir, die hat unter mir gewohnt. Und, aber ich musste ihr immer helfen. Die hatte ein spastisch gelähmtes Kind. Und dort war ich jeden, jeden Tag eigentlich, um zu helfen. Dann hatten, hatte ich Nachbarschaftshilfe gemacht, dann habe ich Timorhilfe gemacht, dann habe ich, bin ich ausgezeichnet worden für Helfen. Und das zog sich dann einfach so weiter. Aber ich hatte mich sehr stark auch schon als Kind für Medizin interessiert, weil meine Mutter Krankenschwester war. Und da bin ich immer mit hinten und wenn die, was weiß ich, mit Spritzen, das fand ich alles spannend und dann bin ich natürlich auch Krankenschwester geworden. Mhm. Und das habe ich 30 Jahre gemacht in der Notaufnahme. Und da war ich dann auch wirklich jemand, der mit allen Sachen zu tun hatte, von innere Chirurgie also leichte Verletzungen, schlimme Dinge und das musste man natürlich auch immer wieder verarbeiten. Wenn ich nach Hause kam, war ich natürlich manchmal sehr erschöpft und ich merkte irgendwann, da war ich so circa 38, mit bei mir geht es nicht mehr weiter. Ich war in einer Sackgasse mit zwei Kindern, Haus gebaut, die drei Schichten und ähm, ich wurde krank. Ich hatte Migräne, ich hatte Verdauungsprobleme, ich hatte Gelenkprobleme und ich dachte, was ist das hier alles? Dann ging ich zum Arzt, der sagte zu mir, Sie haben Rheuma und ich machte das auch eine ganze Weile mit, mit weil ich das auch glaubte. Das ist eben jetzt halt so. Ich habe jetzt irgendwie, also es ist eine Autoimmunerkrankung, hatten sie zu mir gesagt und ich habe irgendwie gedacht das kann ich nicht machen, ich kann nicht die Tabletten ständig nehmen. Von Cortison bekam ich so ein Mondgesicht. Also es war ganz schlimm, ich war ganz traurig und ich habe gesagt, ich muss hier raus. Mhm. Ja, und dann habe ich mich natürlich ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit meinem Körper, mit der Ernährung. Und habe dann mitbekommen, ja, wenn ich etwas für mich mache, dann geht es mir einfach auch besser, obwohl. Vielleicht viele Dinge nicht so schön waren, weil ich, weil man ja so Gewohnheiten hat, die man nicht aufgeben kann, will. Zum Beispiel, ich habe auch geraucht, bin ich ehrlich, und es war Stress in der Notaufnahme und auch davon musste ich mich befreien. Und ähm, ja, und dann war das irgendwann so, dass ich mich noch mehr damit beschäftigt habe und habe 2006 einen Ernährungsberater gemacht und habe das alles nebenberuflich mir aufgebaut. Und dann habe ich 2010. Weil ich dann merkte, okay, alles mit Ernährung kannst du nicht machen, da ist noch mehr. Und dann machte ich eine psychologische Ausbildung für ILP also, äh, Integrierte Lösungsorientierte Psychologie. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt rundet sich mein Kreis so ein bisschen, da ist noch mehr. Da ge gehört noch mein Binso dazu, mein, mein äh, genetischer Code. Ich nenne das heutzutage den Binso-Code, weil wir haben alle eine Fixierung in uns. Wir kommen einfach auf die Welt mit einem, wie so ein Genschlüssel. Der ist einfach da. Und das habe ich im ILP gelernt. Das ist eine Typenlehre im Denken, Fühlen und Handeln. Und das hat mir noch mal so richtig viel Selbsterkenntnis gegeben für mich persönlich aber auch für mein Umfeld. Und das habe ich dann natürlich, diese Lehre habe ich anderen weitergegeben. In der Paarberatung, wenn Konflikte in der, bei Paaren waren oder Konflikte bei Mutter-Kind. Ja, ganz ganz häufig. ja Besonders, wenn es Jugendliche sind, zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe diese Lehre auch äh, Menschen zum Beispiel gegeben, die einen Kinderwunsch hatten. Mhm. Also es... Die, die, die hilft überall. Ja. Mhm. Hauptsache ich weiß erstmal wer ich bin und ja. am Anfang steht mein eigener Körper. Wer das weiß, kann jeden Tag mit der Wanderung beginnen. Mhm. Und das kann ich machen in Form mit Ernährung. Aber ich kann natürlich auch etwas äh, mehr mit, mich mit mir selber beschäftigen, um zu sehen, wer bin ich wirklich, was macht mich denn aus oder ist denn irgendjemand von draußen gekommen und hat gesagt, Sabine, das ist toll, wenn du diese Ausbildung machst oder wenn du jenes tust, so wie es heute ist. Ja, Eltern wollen natürlich, dass Kinder ähm, äh, Abitur machen und besondere Studiengänge machen, da sie sollen ja was wehren. Und sie gucken gar nicht wirklich, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten haben sie mhm. äh, und vielleicht... Machen die Kinder das nur für die Eltern und dann stürzen sie sich ins Unglück, machen ein halbes Jahr manchmal einen Studiengang und ja. sagen dann, äh, das ist es gar nicht. Ja? Und das kann man aber alles im Kindesalter schon mal feststellen. Was, was macht mich aus? Was finde ich toll, was, äh, wo will ich wirklich hin? Also das war in mir wirklich drin, dass ich Krankenschwester werden wollte. Also da gibt es auch nichts zu rütteln, ja. Und das finde ich für Kinder so wichtig. Und deshalb mache ich dann im Prinzip mit den Müttern dieses BINSO Coaching, ähm, und mit den Kindern zusammen. Und die Kinder, Kinder finden das, das total das schön. schön. Mhm. Die fühlen sich auch ähm, endlich verstanden. Mhm. Und das, das ist, äh, die Eltern kommen manchmal gar nicht so mit. Manchmal ist mir das auch passiert, dass der Vater nicht mehr mitgekommen ist. Der hat maximal ein- bis zweimal ausgehalten, weil es ja auch dann an ihn ging. Und Männer sind ja da so ein bisschen, die muss man ja noch so ein bisschen mitschleifen. Und äh, ja, wo habe ich das zum Beispiel noch angewendet? Das BINSO-Coaching zum Beispiel äh, bei na, äh, vier Jugendlichen. Ja. Der eine Jugendliche, der war, also die waren alle 13. Mhm. Der eine Jugendliche, der hatte hohen Blutdruck. Und der Arzt äh, hatte mich gefragt, ob ich da nicht mal gucken kann, der kriegt seinen hohen Blutdruck nicht runter. Mhm. Ich meine, mit 13 schon einen hohen Blutdruck muss nicht sein. Ja? Mhm. Da habe ich mit der Mutter gesprochen und die hat total gut mitgemacht. Mhm. Und wir haben, sind einfach über den Blutdruck drüber hinweggegangen. Sie hat gesagt zu mir, Mensch, der macht so gerne Rudern mit seinen freunden im prinzip dann habe ich mit habe ich die freunde gefragt wollen wir nicht mal so ein richtiges gruppencoaching machen ja und die haben mitgemacht und ich habe sie dann gecoacht dass sie die Nummer eins wären in der bundesregatta ja und das haben da haben wir dann praktisch meditation autogenes training bin so coaching wer bin ich und dann haben wir den trainer mit dazu genommen sie hat gesagt mensch der sitzt der total im falsch in, im Boot an der falschen Stelle hat der denn rausbekommen? Ja. Weil der war die Führungskraft, deshalb der war innerlich immer so wütend wahrscheinlich, hat ah. das nicht so richtig rausgelassen. Ach, der Blutdruck, ja. Und dadurch der Blutdruck. Und die haben die Bundesregatta geschafft. Die haben den ersten Platz gemacht. war Also es ja. ist richtig cool. Das macht wirklich richtig Spaß. Und äh, ja, und, und so habe ich eben halt immer meine Sachen gemacht, ähm, mit Freude, einfach mit Spaß. Also das ist natürlich jetzt, also es wirkt jetzt sehr nebulös. Was ist das für eine Wunderformel? Ähm, ist ein bisschen vielleicht auch esoterisch, wie es jetzt im Moment rüberkommt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo kommt diese Formel her? Ist das etwas, was man vielleicht aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt? Hat das was mit dem IG zu tun oder mit dem, wo kommt, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Die es ist Psychografie, es ist ein Landkartenwissen nach Dr. Dietmar Friedmann. Das okay. war mein Coach. Ja. Er ist leider im vorigen Jahr mit weit über 80 verstorben. Mhm. Und er hat von den 70er Jahren an über 30 Jahre geforscht an den Menschen ja. und hat diese Menschenkenntnis mit System entdeckt. Es gibt noch viele andere Modelle. Es ist ein Modell. Es ist nicht esoterisch, sondern ein Modell ist zum Beispiel auch Mann und Frau. Ja. In Wahrheit sind wir alle gleich, aber mhm. wir haben dieses Modell auch erschaffen als Mensch. Ja. Ähm, genauso haben wir die Astrologie erschaffen. Da gibt es die Sternzeichen, zwölf Sternzeichen. Ähm, da äh, brauche ich Ohne, das, hm? ohne dass wir es uns ausgedacht und benannt hätten, gäbe es das nicht. Was meinst du damit, na? Ja, es, ist es ist einfach da, ja. es ist vorhanden irgendwie ja. in unserem genetischen Code, in, in, im Quantenfeld oder was weiß ich, wo man das her, wie man das bezeichnet. Das ist ein wissenschaftlich, äh, man weiß es nicht, wie das entstanden ist, ob es schon im, im Mutterleib entsteht, ähm, ob es, eine, wenn, wenn, wenn ich es esoterisch oder so sehe, hat sich das Kind, sage ich mal, vorher schon entschieden, bevor es inkarnieren, mhm. was möchte es für Aufgaben haben, mhm. würde man jetzt dort so sagen. Wenn ich aber jetzt diese Psychographie nehme, ähm, im Denken, Fühlen und Handeln, ist es einfach so, dass ich das auch wirklich schon in meinen kleinen Enkelkindern sehe, was mhm. für ein Koti haben. Und demzufolge können die jetzt so auch gefördert werden. Ah, wie schön. Ja. Mhm. Ähm, mhm wir bringen doch bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten mit sowieso auf die Welt. Und wenn die nicht gefördert werden, dann ist es nicht gut fürs Kind. Dann schleppt es sich das ganze Leben mit rum, geht nachher arbeiten, arbeitet, arbeitet, arbeiten, dann kommt die Rente und dann merken sie plötzlich, oh Gott, mir fehlt noch irgendwas. Mir fehlt hier ein Film in meinem Leben. Und das ist nicht gut. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Kinder so früh wie möglich in ihrem in dem was sie gerne machen auch fördern ja und uns da auch ein bisschen mal zurücknehmen und dann können wir es einfach auch sehen wenn wir dieses Landkartenwissen haben das ist ein Dreieck und zwar erzähle ich dir jetzt mal oben im Dreieck stell dir einfach mal vor im Dreieck oben ist der Beziehungstyp das ist äh, der das Fühlerkind Fühler Fühlerkind. Es Fühlerkind. fühlt, es fühlt stark. stark. Es ja. ist stark in den Emotionen. Mhm. Ähm, wenn ich im Dreieck dann runtergehe, habe ich den Sachtyp, das ist das Denkerkind, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann geht es zurück, dann geht es zum Handlungstyp, das ist das Macherkind. Ja. Und ich zeige das immer ganz gerne, weil es eben halt auch ganz schnell geht. Äh, an den drei Affen. Oben ist der Schimpanse mit seinen schönen, wunderschönen großen Augen und der ist immer so, ja, ganz mhm. lustig. Der Uran-Utan ist der Sachtyp, der ist so ein bisschen, oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, mhm. der ist so, ähm, wir denken, also bei uns ist es dann so, dass der denkt eben ganz viel. Und dann gibt es den Gorilla, das ist der Macher, der Kämpfer. Mhm. So, ja? mhm. und, ähm, ich lerne dann im Prinzip ihnen, wer sind sie wirklich. Ich mache mit ihnen dann praktisch diese Lehre. Sie kriegen dann auch einen Typentest. Und dann gucken wir, wie müssen sie denn jetzt laufen und wie müssen wir miteinander kommunizieren. Denn mir ist das wirklich passiert in meiner Familie, dass ich ein Kind habe und die hast du ja schon kennengelernt, Mirja. Ich wusste nicht die zu nehmen. Es gab niemanden in meiner Familie, die so war wie meine Kathi. Kathi zog sich immer zurück und die war so der Uran-Utan und mit Partys überhaupt nicht. Und ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich habe da eher schon alles fertig gehabt, ehe sie mal so rausgekommen ist. Das hat mich natürlich. So, und da ist natürlich, ich habe das selber erlebt und deshalb kann ich das sehr gut anderen Menschen weitergeben. Und dann gehen die eigentlich raus und lachen eigentlich nur noch über sich. Ja.